Ladies and Gentlemen, heute wieder bei GOP24. Wie Sie wissen, wie alle unsere treuen Zuschauer wissen, gibt es nur immer das beste Produkt. Aber was, heute wieder, wirklich, was wir heute wieder haben, ist, das ist so gut, das kann ich eigentlich nicht verkaufen. Also ich muss da schon wirklich äh, den Joker ziehen und sagen, das ist, das ist für die Zuschauer, die treuen Zuschauer. und ja, das werde ich euch heute präsentieren, eines der besten Produkte, die wir, glaube ich, je in dieser Show hatten. Dazu habe ich einen Gast eingeladen, der ein Problem hat und dieses Problem wird, werden wir heute lösen mit diesem neuen Produkt. Willkommen. Hallo. Hallo, wie geht's Ihnen? Sie haben ein Problem, Sachen zu verstauen? Dafür würde ich Ihnen diesen unglaublich schönen Rucksack empfehlen. Alle treuen äh, Gop24-Zuschauer werden wissen, wenn ich sage, Sie müssen das kaufen, das sage ich natürlich nicht in jeder Show, nicht in jedem Produkt. Das Top-Angebot der Woche. Wahnsinn. Kennen Sie das? ESL One Cologne steht vor der Tür und Sie müssen all Ihr Equipment in Ihren Rucksack packen. Tastatur, Maus, Headset. Die Frage ist, was tun? Die Lösung für sie heißt Katuris Atahara. Das war früher ein Typ, der hatte vor 2000 Jahren in der Schweiz einen Tempel. Es war, er war ein Krieger, aber er war auch gleichzeitig ein Heiler für sein Volk. Genauso ist der Rucksack. Boah, krass. Dieser Power-Rucksack wurde im Big Labor mit Big entwickelt. Mit Big? Das sind ja wir. Exakt. In diesem Rucksack ist wirklich genug Platz für alles, was ein Profispieler braucht. Wirklich alles? Aber wie viel Stauraum habe ich eigentlich? Es sind nicht 30, es sind nicht 31, es sind nicht 32, es sind ganze 33 Liter, die in diesem Prachtexemplar reinpassen. Ein echter Kracher. Aber Gob, was mache ich denn, wenn es regnet? Das ist gar kein Problem. Unsere Professoren im Big Labor haben sogar daran gedacht. Sie haben einen Regenschutz mitgeliefert. Den du siehst du einfach über den Rucksack drüber und kannst dann im Regen Ballett tanzen, wenn du möchtest. Einfach genial und genial einfach. Aber Gob. Könnte es nicht passieren, durch das viele Reisen, dass der Rucksack beschädigt wird? Das ist eine gute Frage, das höre ich öfter. Aber wir haben extra ein gigastarkes Material für Sie benutzt, dass dem Rucksack so gut wie nichts passieren kann. Und wenn doch, dann gibt es eine lebenslange Garantie. Lebenslänglich? Und weißt du, was das Beste ist? Neben dem Spezialschutz gegen Wasser und Witterung. Nee, was denn? Es ist die Taschenlampe. Jetzt wird's spannend. Jetzt schauen wir mal, was der des Atachada zu bieten hat. Und schauen in das Innere. So, hier haben wir den Hauptverstauraum, der sehr, wie Sie sehen, sehr gut verarbeitet wurde. Und hier können wir den mal schön aufmachen mit natürlich nur dem besten Equipment. Hier hat man natürlich Platz für sein Headset, für den Controller, wenn man das möchte, für die schöne Tastatur, für eine Maus, für die zweite Maus. Da freut sich Dennis. Für Leute, die ihre Maus wechseln, sehr gut. Hier hat man natürlich die Seitentaschen die sehr gut verarbeitet wurden und äh, da kann man natürlich hier schöne Stifte verstauen. Für sie sehr wichtig, sie müssen oft Autogramme geben, da sie ein Superstar sind. Natürlich auch auf die andere Seite kann man natürlich verschiedene Sachen reinmachen. Jetzt hier haben wir hier schöne Sonnenbrillen, damit sie auch nicht immer Gold werden. Das ist der Power-Rucksack! Das hochwertige Mesh ist dafür gedacht, dass du den Rucksack ganzen Tage äh, locker tragen kannst und äh, da passt sogar eine Konsole oder einen 17,3 Zoll Laptop rein, durch die gute Polsterung, durch die gute Verarbeitung, stört das sie auch gar nicht. Kann ich den mal aufziehen? Ja, gerne, natürlich. Kommen Sie, lassen Sie mich ein bisschen helfen. Vielen Dank. Boah. fantastisch aus. Fühlt sich auch sehr gut an. Ja, als ob man gar keinen Rucksack hätte, nee. richtig? Wenn Sie jetzt anrufen und gleich bestellen, bekommen Sie den Caturix Adhara Big Limited Edition für den einmaligen Preis 149 Euro sofort zu Ihnen nach Hause geliefert. Das war eine tolle Show, danke für Ihr äh, Erscheinen. Und äh, wenn wir Sie immer noch nicht überzeugen konnten, diesen unfassbar guten Rucksack zu kaufen, dann weiß ich auch nicht. Dann sind Sie hier bei GOP24 falsch. Wir sehen Sie nächste Woche, wenn es wieder heißt, GOP24 für Sie.